Kombi-Tickets zusammenstellen kann. Also es ja. wird eine große Auswahl an Museen, Restaurants, Hotels, Burgen, Bergbahnen und was auch alles immer ähm, vorhanden sein. Äh, und zwar das eigentlich in ganz Österreich. Und man kann sich dann so individuell wirklich das Kombi-Ticket zusammenstellen. Wie schaut man so ein Kombi-Ticket eigentlich aus? Die Regionaltickets und das sport ticket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 Um, und überweist dann sofort uh, das Geld. Also das, das läuft eigentlich alles ziemlich problemlos. Und was man dazu uh, sagen muss, ist, dass das Angenehme ist, dass ich eigentlich uh, nie in Vorleistung gehe oder irgendwie uh, großartig Geld investieren habe müssen. Ich habe halt den, den Druck der Tickets uh, bezahlt, aber ansonsten um, wird immer erst abgerechnet, wenn ich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 Mhm. Aber dass man nicht hinterfragt, warum man jetzt in der Situation ist. Danke für deine Zeit, danke fürs Dasein und alles Gute für deine Pläne. This Future Talk was powered by Die Mutmacher.